Eine Klausuraufgabe zur mehrstufigen Divisionskalkulation. Insbesondere sollen wir Lagerbestände bewerten. Ein Weingut stellt einen Rotwein in einem dreistufigen Produktionsprozess her. Zunächst werden 120 Tonnen Trauben gekeltert und 100.000 Liter Traubensaft produziert. Dafür fallen Kosten von 1,8 Millionen an. Der Traubensaft wird eingelagert. Dabei haben wir einen Schwund auf 95.000 Liter. Die Kosten für die Einlagerung 400.000 Euro. Von der eingelagerten Menge werden 60.000 Liter abgefüllt. Die Kosten für die Abfüllung 1,8 Millionen. 35.000 Liter bleiben eingelagert. Wir werden eine mehrstufige Divisionskalkulation durchführen um insbesondere die Kosten für einen Liter gekältertes Produkt und die Kosten für einen Liter eingelagertes Produkt zu ermitteln. In der ersten Stufe wurden 100.000 Liter Traubensaft hergestellt. Dabei entstanden 1,8 Millionen Euro Kosten. Durch eine einfache Division erhalten wir 18 Euro pro Liter Kosten auf dieser Stufe. In der zweiten Stufe wird dieser Traubensaft eingelagert. Wir haben einen Schwund auf 95.000 Liter. Die Divisionskalkulation stellt sich wie folgt dar. Wir haben 400.000 Kosten für die Einlagerung plus die Kosten für das Rohmaterial, 18 Euro pro Liter mal 100.000 Liter. Diese Gesamtkosten finden sich im Zähler des Bruches. Im Nenner des Bruches findet sich die hergestellte Menge nämlich 95.000 Liter. Wir kalkulieren 23,16 Euro pro Liter einem gelagertes Produkt. In der dritten und letzten Stufe werden 60.000 Liter abgefüllt, was weitere Kosten von 1,8 Millionen verursacht. Die Rechnung sieht wie folgt aus: Im Zähler unserer Divisionskalkulation stehen die 1,8 Millionen Zusatzkosten plus die Kosten für den Einsatzstoff 23,16 Euro pro Liter mal 60.000 Liter. Dividiert wird durch die hergestellte Menge 60.000 Liter. Wir erhalten 53,16 Euro pro Liter abgefülltes Produkt. Mit diesen Zahlen können wir nun sowohl die 35.000 Liter eingelagerte Menge als auch die 60.000 Liter abgefüllte Menge bewerten. Für die Berechnung der eingelagerten Menge verwenden wir 23,16 Euro pro Liter mal 35.000 ergibt 810.526,32 Euro. Für die Berechnung der abgefüllten Menge benutzen wir die 53,16 Euro pro Liter mal 60.000 ergeben 3,189 Millionen Euro.